So, Freunde, 19 Uhr, herzlich willkommen zu unserem, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen, letzten Freitags-Webinar vor dem großen Event. Ich hoffe, dass ich gut zu verstehen bin und wir werden die nächsten Minuten gemeinsam verbringen, noch so ein bisschen, ja, Spaß haben, denn ich denke mir mal, der Walter freut sich bestimmt tierisch auf nächsten Samstag. Ich auch, ich und Bertel, wir haben schon das Auto sauber gemacht und geputzt. Ich war heute noch in der Waschstraße und nächste Woche Donnerstag morgens um 6 Uhr tigern wir los, damit wir schön am Freitag gechillt auch in Berlin sind. Bertel und meiner Einer werden Freitag schon in Berlin aufschlagen, denn wenn wir aus Spanien anreisen, haben wir natürlich wenig, wenig Lust, dass wir da total übermüdet dann am Samstag in der Halle einschlafen. Und ja, unter welchem Motto lassen wir heute unser Webinar laufen? Ich würde einfach mal sagen, denk anders, ja think different, denn was wir hier in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten erleben dürfen, denke ich mir mal, wird die Welt verändern. Und da möchte ich dann gerne einfach meine Lieblingsfirma mit ins Boot holen, dass die mich hier so ein bisschen dabei unterstützen. An alle, die anders denken, die Rebellen, die Idealisten, die Visionäre, die Querdenker, die, die sich in kein Schema pressen lassen, die, die Dinge anders sehen. Sie beugen sich keinen Regeln und sie haben keinen Respekt vor dem Status quo. Wir können sie zitieren, ihnen widersprechen, sie bewundern oder ablehnen. Das Einzige, was wir nicht können, ist sie zu ignorieren. Weil sie Dinge verändern, weil sie die Menschheit weiterbringen. Und während einige sie für verrückt halten, sehen wir in ihnen Genies. Denn die, die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind die, die es tun. Ja, Freunde, genau so sieht es aus. Diejenigen von uns, die glauben, wir könnten die Welt verändern. Wir sind genau die, die es tun werden. Und wir haben hier wirklich in Platincoin eine Spielwiese gefunden, so möchte ich es einfach mal sagen, wo alles ja immer besser wird. Es wird wirklich auf, auf höchstem Niveau optimiert, denn wir haben... Die Leute von uns, die von Anfang an dabei sind, ich weiß noch, wie wir dann nachts gesessen haben und wollten mit aller Gewalt kaufen und nichts hat funktioniert. Und wenn wir dann sehen, welchen Quantensprung wir die letzten Monate hier erleben durften, dann können wir wirklich sagen, dass nächste Woche, nächste Woche in Berlin wirklich Geschichte schreiben werden. Ich glaube einfach, dass nach Berlin nichts mehr so sein wird wie vor Berlin, ja. Und das könnten wir theoretisch gesehen gibt es da auch noch einen wunderschönen Clip. Der ist weltberühmt und der ist zu einer Zeit entstanden, als niemand mehr so wirklich an die Firma Apple geglaubt hat und da haben die dieses Ding rausgehauen beim Super Bowl. the, we the first glorious anniversary of the Information for the, we have for the, first time in the A garden of pure ideology where each worker may bloom secure from the pests of may contradictory the force. Our unification of force is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death and we will carry them with our own confusion. We shall January 24, Apple Computer will introduce Macintosh and you'll see why 1984 won't be like 1984. Ja, genau so ist das hier. Ja. Nach dem 18. November wird nichts mehr so sein wie vor dem 18. November. Und ich hoffe, dass jeder von euch, jeder von euch wirklich am Samstag in Berlin dabei ist. Denn das ist wirklich absolut gigantisch. Ich sehe trotz nichts, ich höre zwischendurch auch nichts. Ja, also manchmal rede ich und manchmal rede ich nicht. Ja, das war das nur ein Audio? Es gab, es gab auch ein Video. Ja, vielleicht ist es gesperrt in deinem Land. Das wäre dann wirklich mega schade. Ja, das ist ja manchmal so, dass YouTube das nicht in jedem Land zulässt. Also bei mir hier läuft es hervorragend in Spanien. Aber es kann natürlich sein, dass irgendjemand... In dem Land, in der IP-Adresse, wo du bist, gesagt hast, dieses Video darf da nicht laufen. Das ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Es ist das Video gewesen, nur für die Leute, die es nicht sehen konnten. Es ist das Video gewesen von Apple. Apple hat äh, 1984 den Macintosh-Computer vorgestellt. Zu einem Zeitpunkt, wo Apple eigentlich mehr oder weniger am Boden gelegen ist, haben sie wirklich gesagt, wir hauen jetzt in Dell ins Universum. Es ging damals ganz hardcore gegen IBM. Und dieser Clip ist eigentlich legendär. Und genauso legendär wird es bei uns, Jetzt am 18. in Berlin sein. Und ich weiß, viele von euch, die heute hier im Raum sind, werden auch nächste Woche da sein. Ich weiß, dass der Marco da ist, der Ecky wird da sein, der Gerhard ist so da, der Frank, denke ich mir auch. Ähm, Meiner meine einer ist da. Wer ist denn nächste Woche alles in Berlin? Schreibt doch mal in den Chat rein. Wer hat denn sein Ticket schon geholt? Wen sehe ich denn nächste Woche in Berlin? Ihr dürft euch outen hier. Wir, ja, Public Viewing Heidelberg. Ja, super, da kommt also eine ganze Gruppe von Menschen. Das ist doch schon mal was. Marco, du auch, oder? Dein Ticket hast du ja schon geholt. Gerd kommt. Ja, schau mal, das da schon mal was. Also alle, die, die heute hier sind, werden auch. Reto kommt. Ja, super. Hammer. Also wir sind also nächste Woche alle wieder vereint im Estrell Hotel. Und ich denke mir doch mal, dass viele, viele andere da draußen auch noch wach werden. Die letzten Tickets sind ja noch bestellbar über die Du GmbH. Ja, Das ist wirklich so. Also wer sein Ticket noch über den Veranstalter kaufen möchte, über die Du GmbH, der kann das bis spätestens, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Dienstag per Überweisung machen, weil eigentlich ist der Dienstag hierbei nicht ausschlaggebend, sondern vielmehr der Zahlungseingang bei der Du GmbH. Das Geld muss definitiv am 15. am Mittwoch bei der du GmbH angekommen sein, dann ist das Ticket noch per Rechnung zu kaufen über den Veranstalter, weil danach, danach können diese Tickets nicht mehr berücksichtigt werden. Auch die Leute, und da könnt ihr auch bitte in eurem Team mal nachfragen, die wirklich Tickets geordert haben und diese per Rechnung gestellt haben, wenn die noch nicht überwiesen sind, dann sollten die das tun, nichts tun, denn jedes Ticket, was am Mittwoch nicht bezahlt ist, wird wieder storniert und geht in den freien verkaufen. Das wäre ja wirklich schade, denn ich denke mir mal, wir sind über 1000 Leute in der Halle und da werden wir natürlich wirklich die Erde beben lassen. Ich glaube, dass nicht nur ganz ganz viele Diamonds schon vor Ort sein werden und das auch in den unterschiedlichsten Farben. Ich glaube, dass danach dass danach wirklich ja die Sache Platin so richtig Fahrt aufnimmt. Dauert aber aus Erfahrung, drei Tage die Überweisung, warum auch immer. Ähm, Jein, muss, muss man anders sehen, also je nachdem, bei welcher Bank man ist, dauert es dann einen Tag. Ich hatte jetzt gerade eben noch ein Gespräch mit einem Partner, ich möchte ihn jetzt nicht outen. Da ist es so gewesen, da hat man die Überweisung wirklich noch manuell gemacht, also das Ding in Stein gekloppt, dann die Tafel zur Bank getragen und die Bank hat dann die Unterschrift nicht akzeptiert. Das war dann letzte Woche Donnerstag und diese Woche hat man dann heute Post im Briefkasten gehabt, dass man die Unterschrift nicht akzeptiert und jetzt geht das Spiel von vorne los. Also wenn man es wirklich per Online-Banking macht und es dann auch zu einer regulären Zeit macht, wo die Bank auch noch auf hat, dann ist es so, alles, was ich hier in Spanien von meiner Bank aus überweise, vor 17 Uhr, ist am nächsten Tag in Europa beim Empfänger auf dem Konto. Wenn deine Bank langsamer ist oder du das wirklich auch noch mit Papier machst, dann solltest du wirklich am Montag so lange neben deinem Banker stehen bleiben, bis es, der das auch ausgeführt hat, dass das Ding nicht nur in dem Korb landet, sondern es muss direkt gemacht werden wenn dein ticket funktionieren sollte ansonsten ansonsten habt ihr natürlich auch die leute die online banking haben haben ja auch die möglichkeit über das dashboard sich ein tausender ähm, business ticket zu holen dann die rechnung auszudrucken das geht ja dann auch zum beispiel mit Sofortüberweisung und mit ausweis dann in berlin zu erscheinen diese tickets sind allerdings nicht übertragbar das heißt also wenn der rené das ticket kauft dann muss der rené auch wirklich in berlin anwesend sein bei den Tickets, die man über Du kauft, die sind ja komplett übertragbar. Also, Freunde, ich denke mir mal, wir sind also so weit, dass wir es machen, dass wir Gas geben, und dann werden wir noch mal kurz ein Video uns ansehen, um uns so ein bisschen in die Stimmung zu bringen. Wir kommen auf die Welt, wir atmen, wir lernen, wir wachsen, wir weinen, wir lachen, wir fallen und wir stehen wieder auf. Wir machen das nach, was andere tun und wir stellen uns dabei nicht die Frage, ob wir es schaffen können. Wir tun es einfach. Wir scheitern und wir machen weiter. Und der wahre Grund, warum die meisten Menschen wollen, was sie nicht haben und haben, was sie nicht wollen, ist, weil sie stehen bleiben. Sie wachsen nicht, sie wachsen fest. Sie lachen nicht, weil ihnen das Leben angeblich keinen Grund dafür gibt. Sie fallen und sie bleiben liegen. Sie machen es nicht. Sie zweifeln und je älter wir werden, umso größer wird unsere Angst. Die einzige Angst, die du haben solltest, ist am Ende deines Lebens sagen zu müssen, dass du es nichtmals versucht hast, ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Doch was machen die meisten stattdessen? Sie halten an Jobs fest, die sie nicht reich machen. Sie halten an Menschen fest, die sie nicht glücklich machen. Sie haben Ziele, die sie längst vergessen haben. Sie haben Dinge, die die sie nicht wollen. Sie wollen Dinge, die sie nicht haben. Mach nicht den Fehler, indem du auf den richtigen Zeitpunkt wartest. Denn dein Erfolg beginnt jetzt. Jetzt, jetzt. Ja, und so sehe ich das auch. Unser Erfolg beginnt jetzt. Ich habe diese Woche so viele kuriose Geschichten kennengelernt. Es gibt wirklich Leute, die haben die haben gerade Immobilien verkauft, haben auf der einen Seite auf dem Konto so viel Geld, dass sie nicht wissen, wohin damit. Das aber noch nicht komplett freigegeben. Auf der anderen Seite haben sie ihr Konto um 3,50 Euro zu weit überzogen. Deswegen hat dann die Bank eine Überweisung nicht ausgeführt. Muss manchmal reinziehen bei derselben Bank zwei Kontos. Auf der einen sind 250.000, auf dem anderen 3 Euro zu viel im Überweisungs eingetragen und schon sagen die das funktioniert nicht da kann man nur sagen sehr hardcore damit das sich in Zukunft ändert dass zum Beispiel eins meiner Warums neben dem Geld was wir hier verdienen können was natürlich absolut gigantisch ist haben wir eben auch glaube ich mal etwas zu erledigen wir haben glaube ich zu erledigen dass wir wirklich dafür sorgen dass jeder Mensch auch in Ländern wo man einfach überhaupt gar keinen Zugriff aufs Bankensystem hat, ja, dass man auch da hilft, denn ich glaube einfach, diese Blockchain-Technologie, die ist so viel mehr als nur ein Geschäft, ja. Das ist so viel mehr wie nur ein Network. Da steckt so viel informationen hin, dass viele das noch gar nicht greifen können, was da auf uns zukommt. Um, um dir so mal so ein bisschen eine Sichtweise dazu zu vermitteln, habe ich noch eine super Erklärung mitgebracht, die habe ich hier vor einer Woche mal abgespielt und da waren so viele Geflecht, damit. kannst du das bitte noch mal abspielen und ja, ich kanns und ich werde und wir tun das, wir machen es einfach. Der Planet Erde. 7,3 Milliarden Menschen und alle haben die gleichen Bedürfnisse. Es spielt keine Rolle, wer genau du bist oder wo du auf der Welt wohnst. Eines haben wir alle gemeinsam. Wir brauchen alle Nahrung, Wasser, Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Und wir müssen alle dafür mit Geld bezahlen. Was uns alle verbindet, ist eines. Geld. Geld gibt uns ein Gefühl von Sicherheit und eröffnet uns den Weg zu unseren Träumen. Die meisten verbringen ihr halbes Leben, damit dem Geld hinterher zu rennen nur um für Rechnungen, den Lebensunterhalt und die grundlegenden Bedürfnisse aufzukommen. Geld hilft uns leider nicht nur dabei, unsere Träume zu verwirklichen, es kann auch zu einer vernichtenden Waffe werden, insbesondere wenn es sich mit Gier, Lügen und Kriminalität paart. Geld ist, was man daraus macht, gut oder schlecht, und für die meisten wird es immer ein Rätsel bleiben. Jedem ist klar, dass die heutigen Währungen von nichts als unserem Glauben an sie am Leben gehalten werden. Und die Zentralbanken der ganzen Welt halten unsere Zukunft in festen Händen. Geld wurde schon immer mit Macht in Verbindung gesetzt. Und die folgenden Informationen können auch dir zu einer Machtposition verhelfen, wenn du nur bereit bist, offen zu sein und die Wahrheit über Geld zu erfahren. Die Finanzkrise 2008 brachte unser komplettes Finanzsystem fast zum Einsturz. Die Zentralbanken und andere Institutionen sind für das schlechte Management der Krise verantwortlich. Viele Menschen und Unternehmen waren von einem Tag auf den anderen. Bankrott? Doch das war auch die Geburtsstunde vielversprechender Möglichkeiten. Wie man weiß, gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Und nach Jahrhunderten wirtschaftlicher Herausforderungen sind wir im Begriff, herauszufinden, dass es bessere Möglichkeiten gibt. Aus der Asche der Krise 2008 entstand eine der größten finanziellen Chancen, die es je gegeben hat. Und sie stellt das gesamte Geldsystem in kürzester Zeit in Frage. Sie entstand aus Frustration und Misstrauen gegenüber den Banken und dem Geldsystem. Es war die Geburtsstunde der kryptischen Währung. Was ist eine kryptische Währung? Bitcoins Blockchain wurde 2008 geschrieben und trotz der Prognose der Verwaltungsbehörden, Institutionen, Regierungen und Medien sah man eine immense Wertsteigerung. Allein zwischen 2009 und 2013 stieg der Wert eines Bitcoin von 0,1 US-Dollar auf über 1.100 US-Dollar. Diejenigen, die in Bitcoin investiert hatten, wurden in kürzester Zeit zu Multimillionären. Höchstwahrscheinlich ist Bitcoin einer der meist diskutierten wirtschaftlichen Erfolge in der Finanzgeschichte. Einer der Erfolgreichen war ein junger Mann aus Norwegen, der 26 US-Dollar in Bitcoin investierte und es sofort wieder vergaß. Ein paar Jahre später wurden aus seiner bescheidenen 26 US-Dollar-Investition sagenhafte 850.000 US-Dollar. Diejenigen, die Bitcoin schon am Anfang kennengelernt hatten, es aber ablehnten, mussten teures Lehrgeld für die verpasste Chance zahlen. Was wäre, wenn die heutige Technologie es jedem ermöglichen könnte, seine eigene Bank zu sein, ohne Steuern und Gebühren? Das Rückgrat einer kryptischen Währung ist eine Mathematik. Ein Computerprogramm mit einem universalen Code, das ein weltweites System mit Hilfe des Internets bildet. Aber woher sollen wir wissen, dass wir ihm vertrauen können? Bisher wurden wir dazu erzogen, nur außenstehenden Institutionen zu trauen, beispielsweise Banken, Kreditkarten und Geldtransferunternehmen, da sie das Geld im Auge behalten, wenn es von einem Ort zum anderen überwiesen wird. Und wir bezahlen dafür hohe Gebühren. Wir sind es gewohnt, viel Geld für etwas zu zahlen, das auch kostenlos sein könnte. Die meisten kaufen den Banken ab, dass sie stabil, ehrlich und zuverlässig sind. Was würdest du sagen, wenn es Wege gäbe, diese Mittelsmänner, die so viel Geld verlangen, außen vor zu lassen? Und die gleichzeitig auch noch günstiger, sicherer und schneller sind. Während viele damit anonyme Schwarzmarktgeschäfte in Verbindung bringen, ist es doch weitaus transparenter, als du glauben magst. Denk mal darüber nach. Heutzutage kann man ohne Probleme Musik und Filme online vervielfältigen und herunterladen. Und kryptische Währung ist, wie Musik und Filme im Internet, digital. Schau genau hin, denn jetzt folgt der Schlüssel zum Verständnis kryptischer Währung. Kannst du dir vorstellen, dass dein digitales Geld nicht genauso einfach runterzuladen ist wie deine Lieblingslieder? Wie kann digitale Währung seinen Wert behalten und nicht einfach online vervielfältigt werden? Interessanterweise ist kryptische Währung nicht einfach eine Datei auf deinem Computer. Es handelt sich um einen Eintrag in einer öffentlich zugänglichen Datenbank namens Blockchain. Vergleichen wir es mal mit den heutigen Banken. Sie führen jede Überweisung als Plus und Minus in einer Datenbank auf. Bei kryptischen Währungen werden Bankkonten durch E-Wallets ersetzt, auf die nur du Zugriff hast. Das Kassenbuch einer kryptischen Währung ist die Blockchain, in der jeder Coin und jede Überweisung in einer kryptischen Währung aufgezeichnet wird. Dabei bleibt das Gleichgewicht im Geldsystem immer gewahrt, da man die Anzahl der Coins nicht ändern kann und kein Coin das System verlässt. Was wirklich passiert, wenn man einen Coin überweist, ist, dass man lediglich die Rechte auf einen speziellen Code in der Datenbank überträgt, der nur für diese Überweisung existiert. Während der Überweisungen wird die Blockchain ständig weltweit synchronisiert. Jeder Nutzer im gesamten Netzwerk hat die gleiche Ausgabe der Blockchain und da die Blockchain öffentlich ist, kann sie von niemandem kontrolliert werden. Es gibt keine Möglichkeit, die Blockchain zu hacken. Die Hacker müssten tausende Computer angreifen, die auf der ganzen Welt verteilt sind, um das zeitgleich. Es ist vielleicht nicht unmöglich, aber wir haben es so schwer wie möglich gemacht. Und es ist viel sicherer als das heutige Bankensystem. Das System könnte sowohl Banken als auch Banker weltweit ersetzen. Viele Menschen sind glücklich mit dem derzeitigen System. Aus dem einfachen Grund, weil sie es nicht verstehen oder weil sie das viele Geld nicht überblicken können, dass wir in unserem jetzigen Finanzsystem in Form von Gebühren bezahlen müssen. Eine kryptische Währung ist das perfekte Gegenteil des heutigen Bankensystems. Es ist absolut transparent und niemand kann die Menge an Coins oder die mathematischen Grundlagen ändern, die das Generieren der Coins steuert, nachdem das Mining begonnen hat. Durch die begrenzte Anzahl an Coins ist kryptische Währung nicht durch Inflation gefährdet. Die Währung hat tatsächlich das Potenzial, unsere Welt fairer zu machen. Heutzutage leben Millionen von Menschen ohne Konto, während viele aber ein Smartphone besitzen. Damit erlangst du Zugang zu einem weltweiten persönlichen Banksystem, durch das Cryptocurrency-Banking für jedermann möglich wird. Kryptische Währung ist für die Bankenwelt das, was das Internet für die Telefonbranche war. Das Aufregendste daran ist nicht mal das, was es jetzt schon ist, sondern was es in Zukunft noch werden wird. So, da bin ich wieder. So, jetzt hat einer geschrieben, das Video ähm, hat bei ihm nicht funktioniert. Also bei den meisten hat es ja funktioniert, die wollten auch alle den Link haben. Also diese, diesen Link von diesem Video, den gebe ich nicht raus, der ist äh, für die Webinare, du hast ja gerade auf das Ende gesehen, das ist äh, zum Beispiel auf den Landing-PC, die wir gerade erstellen, für die Leute, die das Auto-Webinar bei uns bestellt haben. Dafür ist dieses Video gedacht, dass dann eben danach die Anmeldung zum Auto-Webinar stattfindet. Also das ist nicht jetzt so, um im Netz zu verbreiten. Das ist einfach nur rein informativ. Also ich finde es ein ganz, ganz klasse Film, weil der einfach sehr aussagekräftig ist. Ich möchte aber noch auf ähm, einige Sachen eingehen, die ich eben ähm, im Moment hier gerade eben gelesen habe. Ja, zum Beispiel, ähm, Frenzen. ich kann dir leider nicht privat schreiben, weil du über dem Handy drin bist. Der CEO, wenn er kommt, kommt er in den nächsten acht Minuten. Aber normalerweise ähm, Kommt er heute, glaube ich, nicht, denn er ist im Moment wirklich so schwer beschäftigt. Ähm, ja, der, der hat im Moment so viel zu tun, damit nächste Woche das, das Hauptevent funktioniert, dass, dass wir im Moment heute, denke ich mal, ihn nicht hier sehen werden. Es gibt aber auch nichts, was, was wir nicht auch hier beantworten können. Ich möchte ein paar Sachen hier noch gerne euch mitteilen, die, die mir aufgefallen sind, ähm, wo eben Partner, ja, ich sage jetzt mal, ähm, ein bisschen falsch unterwegs gewesen sind. Also ich möchte einfach mal hier in den Präsentationen, ich suche mal eben die Folie raus, das ist jetzt nicht meine Präsentation, sondern deswegen muss ich einen Moment suchen, eine Sekunde. Ich blättere und blättere und blättere. So, da haben wir was. Okay, hier haben wir es. Die Folie ist jetzt auch alt, also die erste Spalte können wir ja eigentlich mal, müsste man eben mal kurz <lacht> Mal kurz eben hier noch eine Null dran machen. Ne? Mach ich weiß gar nicht, geht das hier mit Farbe? Doch, kann man die Farbe nehmen Ja. Ne? So, also, wir können, wieso, ich kann im Moment, irgendwie, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Warum kann ich hier nicht malen? Sehr merkwürdig. Okay, scheint nicht zu gehen. Also, das ist unser Marketingplan. Ja? Das 5-Euro-Paket ist weggefallen, aber grundsätzlich würde hier vorne jetzt auch eine 50 stehen. Ich habe jetzt eine Präsentation aufgemacht, die deutsch ist, aber eben scheinbar keine aktuellen Folien beinhaltet. Und zwar, jeder, der Provision verdienen möchte, weil wir haben jetzt ein paar Menschen, die sind losgelaufen, haben sich angemeldet, haben angefangen, die Tickets zu verkaufen, was ja grundsätzlich richtig ist, weil es eine Menge Umsatz bringt, aber, und das ist eben Voraussetzung, damit ich verdienen kann, muss ich das selber auch Besitzer eines Paketes sein. Der Karriereplan sagt ja, unser Marketingplan sagt ja, ich muss ein Paket besitzen. Das 50-Paket haben wir nicht mehr. Wir fangen ja mit 50 Euro an. Das heißt, wenn ich selber ein 50 Euro Paket besitze, dann verdiene ich automatisch auf die erste Ebene 10 Prozent. Jetzt wissen wir natürlich alle auch, dass zum jetzigen Zeitpunkt bis zum Ende des Jahres haben wir diesen wahnsinnigen Vorteil, dass wir auf alle elf Ebenen sofort freigeschaltet sind. Aber ein Ticket muss ich haben, ein Paket muss ich haben, ja, ein 50 Euro Paket ist Pflicht. Jetzt ähm, ist es natürlich bei einigen so gewesen, dass die losgelegt haben oder haben schon Partner eingeschrieben. Also wir wissen jetzt eben, das war das hat der schon mir heute noch bestätigt im Garten, dass äh, das Geld es nicht weg, sondern es steht dann quasi in deinem Dashboard drin. Du kannst es nur nicht auszahlen, bis du eben ein vollwertiger Partner bist. Also das System rechnet das. Geht aber auch genauso wie es bei uns am Anfang gewesen ist, wenn ihr euch erinnert, als wir angefangen haben, da war das System ja so eingestellt, dass niemand benachteiligt wird. Das heißt also zum Beispiel, ich habe ja, bevor wir gestartet sind, bevor der Verkauf losgegangen ist, hatte ich schon den einen oder anderen Partner in meinem System und es hätte ja durchaus sein können, dass aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen ich in der Stunde Null kein Internet habe und der Partner jetzt quasi vor mir anfängt Gas zu geben, das ganze Team kauft, bevor ich mein eigenes Paket habe. Und damit das keinen Nachteil mit sich gebracht hat oder gebracht hätte, ist das System so eingestellt, dass wir eben so eine Karenzzeit haben, dass ich also wirklich ein paar Tage Zeit habe, das nachzuholen, mein eigenes Paket zu holen. Also theoretisch gesehen kann sich jemand anmelden, das kostet ihm nichts, dann könnte er Partner werben und wenn er die erste Provision verdient hat, dann sollte er tun ist und ziemlich schnell dafür sorgen, dass er sich sein Paket holt. Geplant ist das natürlich so und für die meisten auch hier in dem Raum schon gar kein Thema mehr, dass wenn ich anfange, dann hole ich mir selber ein Paket. Ich ähm, denke mal, es gibt schlimmere Geschäftsmodelle, wo man mit mehr einsteigen darf als mit 50 Euro. Da, damit ist man eben provisionsberechtigt. All diese ganzen anderen Voraussetzungen sind für uns im Moment noch außer Kraft und da würde ich euch wirklich bitten, dass ihr wirklich das auch richtig schamlos ausnutzt. Ja? Das ist ein Riesengeschenk, was die Firma uns hier macht. Ein wirkliches Riesengeschenk in meinen Augen, denn nicht nur, nicht nur, dass wir die Qualifikation nicht machen müssen, wir bekommen ja auch nicht diese 10% im Moment, wir bekommen ja satte 20%. Das heißt also, wenn irgendjemand da draußen jetzt unterwegs ist und jemanden findet, der die Vision versteht, die dahinter ist, nämlich, dass man eben nach Berlin kommen sollte und wenn man das mit einem Tausender-Ticket macht, dann hat man ja, 3000 gratis coins in diesem ticket mit dabei und wenn man dann in den index reinschaut im dashboard dann sieht man ja ziemlich schnell dass das ziemlich cool ist denn dieser dieser dieser ähm, dieser index steht ja jetzt ich aktualisiere mal die seite ich gehe mal eben gucken also für die die es nicht wissen man geht in dieses ähm, in dieses in dieses dashboard rein ja und dann sieht man eben, unten sieht man diesen Pfeil und an diesem Pfeil kann man eben ablesen, wie viel Prozent der schon gestiegen ist. Moment, was schreibt da? 42 Prozent, sagt Gerhard. Ja, ja, ich kann es auch für die Leute, die jetzt wirklich neu sind, soll ich, soll ich mal zeigen, soll ich versuchen, eine Bildschirmübertragung zu machen? Möchte irgendjemand, dass ich das versuche? Ja, okay. Okay, okay, okay. Jupp, jupp, jupp. <lacht> Alles klar. Okay, wird erledigt. Also, wir müssen wir aber eine Sekunde Zeit geben, weil ich muss ja bestimmt wieder irgendwie auf irgendwelche Knöpfe drücken. Moment. Wir versuchen es einfach mal. Das ist vielleicht am aller, aller, aller einfachsten. Äh, Whiteboard-Anzeigen müsste das doch sein. Ne? Nee, whiteboard war es schon mal nicht. Hervorragend. Schon mal daneben. Desktop. Desktop hört sich doch richtig spannend an. Es connectet sich ja irgendetwas. Ja, es baut sich hier noch auf. Schade. Alter Mann und Technik. Ja, Marco, was soll ich sagen? Ähm, aus irgendwelchen kuriosen Gründen läuft das nicht so schnell, wie ich mir das gerade wünsche. Kann aber durchaus an mir liegen. Wie immer eigentlich. Ja, er lädt, er lädt, läd. ähm, Ich versuche es mal abzubrechen und versuche es nochmal neu. Manchmal ist das ja so, wenn man etwas neu macht. Es tut sich nichts. nee. ich sehe es auch so. Ähm, Desktop, ich versuche es nochmal. Ja genau, es lädt hier, aber er, er sagt mir immer, erst die Verbindung am Aufbauen. Es scheint einen Moment zu dauern. Hm. Ich habe die ich hab die Software schon lange runter. Ähm, Frenzen fragt jetzt nochmal, okay, ich, ich, während der hier lädt, ich lasse ihn jetzt einfach mal laden und gehe einfach nochmal auf die Fragen ein. Äh, Michaela, du kannst im Moment nicht sehen, weil ich versuche meinen Bildschirm zu, zu übertragen. Ähm, Frenzen, das ist ein bekanntes Problem, das habe ich auch. Das ist eine ganz andere Frage, wie die dir eben gestellt hast. Also wenn man im Moment mit seinem Wallet, die Wallets werden komplett überarbeitet, wir bekommen nach Berlin neue Wallets. Wenn man jetzt im Moment Wallets schickt, dann kann es sein, dass die Wallets das Geld auch wieder zurückempfangen. empfangen. Ja, ich versuche zum Beispiel seit mehreren, ähm, seit, seit mehreren Wochen, versuche ich mir meine beiden Konten wieder zusammenzuführen und das funktioniert im Moment das Ist aber nicht wirklich schlimm, weil es hängt damit zusammen, dass wir wirklich komplett neue Wallets bekommen. Ja, Und äh, die werden wirklich bahnbrechend sein. Also ich, ich darf jetzt da leider nicht das sagen, was ich da gerne sagen möchte, denn das ist wirklich Thema in Berlin, denn ihr könnt ja euch ja sicherlich vorstellen, dass zum Grand Opening in Berlin, ich spreche das jetzt hier nochmal ab und dann lade ich eben diese Software nochmal neu runter. Mein Gott, warum muss das immer in den Tests hervorragend funktionieren und wenn man es dann äh, ausprobieren will, dann funktioniert es nicht. Das ist doch ein bisschen doof. Er lädt das hier gerade mal eben runter, Das dauert 17 Sekunden, 11, okay. Dann machen wir das nochmal aus, dann machen wir es nochmal an. Wir werden das schon gewinnen, hier das Spiel. So, also. Ja, also im Moment ist es wirklich so, ihr müsst einfach wissen, die Wallets, die wir im Moment haben, die werden eben ganz, ganz stark überarbeitet. Und ich kann euch sagen, das neue Ding, ich habe mal eine Testversion davon sehen dürfen, ganz kurz, aber, aber auch nur, ich sag mal so, aus der, ähm, aus der Entfernung, ja, durfte man sich das dann mal kurz angucken. Das ist der absolute Oberhammer, ja. Das ist wirklich der absolute Oberhammer, was die äh, vorbereiten ihr ihr ich wir wie auch immer ja, wir können wirklich so richtig froh sein, dass wir dabei sind, denn das was kommt oder anders gesagt das was wir bis jetzt kennen, dass wir bis jetzt was wir bis jetzt kennen ist noch nicht mal noch nicht mal die Spitze des Eisbergs ja so möchte ich das mal formulieren so jetzt habe ich hier was runtergeladen jetzt versuchen mal den ganzen Zirkus noch mal gucken ob der jetzt Lust hat so, also wir kennen noch nicht mal die spitze des eisbergs so viel kann ich auf jeden fall schon mal verraten das ist der absolute oberhammer ja also die gehen wirklich hier ganz ganz straight ihren weg auch dass wir jetzt um 50 cent immer steigern äh, werden ist natürlich absolut cool und, und in meinen augen zeigt das eigentlich dass wir auf einem richtig guten weg sind ich versuche es jetzt mal hier mit einem Bild, Mann, das ist ja sowas von ärgerlich, dass das jetzt nicht funktioniert. Mir nee, geht auch nicht. Ja, irgendwie will er mich keine Bildschirmübertragung machen lassen. Ähm, ich könnte noch eine Sache versuchen, aber das ist eigentlich kappes. Nee. Äh, tut mir leid, ich, ich kann es jetzt hier leider gerade nicht zeigen, so wie ich das möchte. Eigentlich äh, sollte das ganz, ganz leicht funktionieren, aber er zickt hier rum wie ein kleines Mädchen. Ja, Sorry. Ähm, keine Chance. Er lässt mich nicht, er lässt mich nicht dran. Mann. Wie kann man, das ist doch blöd. Sonst funktioniert es immer. Heute Mittag noch gemacht und jetzt geht es wieder nicht. Na ja gut. Okay. Müssen wir müssen wir mit leben. Das ist halt die Technik, Click Meeting ähm, hat irgendwie heute scheinbar einen Schnupfen. Also grundsätzlich ist es so, wenn ihr an eurem Dashboard drin seid, ich versuche es einfach mal so äh, zu erklären. Wenn man ins Dashboard reingeht, dann äh, ist es so, dass der, ja hier die Renate hat gerade mal Fakten reingeschrieben, das ist ja viel besser, wie hier mein Preis war. Also, es ist wirklich so, am 4.11. um 18 Uhr haben wir wirklich einen Euro erreicht, das ist sogar während des Webinars oder kurz vor dem Webinar gewesen, da hat der Dirk dann hier noch ein Glas Sekt getrunken und mit uns angestoßen, da hat der Dirk ja das Webinar gesprochen und äh, Jetzt haben wir schon wieder 41 Prozent. Das heißt eigentlich im Umkehrschluss, wenn wir mal so auf den Wecker schauen. Aber war das wirklich der vierte, elfte um 18 Uhr? Ist das nicht diese Woche gewesen? Ich meine, diese Woche, Montag oder so ist es gewesen. Montag oder Dienstag. Das war nicht der vierte. Es war diese Woche, wo wir die, ja, am sechsten, ne, genau, am sechsten ist es gewesen. Also vor vier Tagen war es. Genau, am Montag ist es gewesen. Und da haben wir, da haben wir quasi den 1 Euro gehabt, jetzt haben wir schon wieder die Hälfte fast geschafft und das geht ja mit riesen Schritten. Ich glaube, das ist ja kein Problem, ich glaube, dass dass wir, bis wir in Berlin sind, bestimmt, wenn wir jetzt weitere 10 Tage on top rechnen, werden wir mit Sicherheit die 2 Euro im Index geknackt haben. Und wer jetzt, wer jetzt ein bisschen mit seinem Taschenrechner umgehen kann und sich mal überlegt, sich mal überlegt, was da genau passiert, Mensch, ich das nicht übertragen kann, ärgert mich ja doch ein bisschen, ne? dass man für ein Tausender 3000 Coins bekommt, dann habe ich diesen Coin ja mit einem Index irgendwo von 33, Tralala, ja? dann, dann, dann, dann habe ich ja ruckzuck ein sechs ein sechs bis siebenfaches Ergebnis einfach eine Woche später. Hallo, wo gibt's denn das? Ja, da kann man wirklich. René sagt, er hat eine Excel-Tabelle. Okay, ja würde ich habe jetzt keine Excel-Tabelle. Also das ist wirklich, Freunde, das ist wirklich absolute Magie. Wir bekommen hier richtig. Geschenke. Und das geht ja wirklich, aber es ist natürlich auch endlich, ist natürlich nicht unendlich, wenn man einfach sich unsere Pakete anguckt, wenn man sieht, dass neue Menschen, die wir ins Geschäft tun, dass sie einen Fahrstartbonus bekommen. Das heißt, wenn sie in den ersten 30 Tagen, nachdem sie sich angemeldet haben, Umsatz machen von über 5.000 Euro aus der ersten Linie, also die Leute, die sie selber direkt ins Geschäft gebracht haben, wenn man da über 5.000 ist, dann kriegt man nochmal 10% on top. Das heißt also, ich bekomme mal im besten Fall, wenn ich jetzt alles richtig mache, weil die Obergrenze hier bei dem Fahrstadtbonus ist ja bei 1.000, wenn ich alles richtig mache und ich fange an und gebe in den ersten 30 Tagen so richtig, richtig Knallgas, dann habe ich mit 10.000 umsatz mit meinen direkt geworbenen partnern 3000 euro provision wo gibt es das denn wo gibt es das denn ja also das ist in meinen augen der absolute oberhammer ja das ist der absolute oberhammer und der rené fragt eine sehr gute frage auch bei du eintrittskarten da würde ich mich jetzt persönlich nicht drauf verlassen bei den Du-Eintrittskarten würde ich mich jetzt persönlich nicht drauf verlassen, weil grundsätzlich gilt, keine Promotion mischen. Bei Eintrittskarten würde meine Antwort lauten, wenn mich einer fragt, nein. Okay? Andersrum gesehen. Wenn ich jetzt hingehe und das wirklich mit neuen Partnern mache und die neue Partner holen, dann muss ja jeder sowieso grundsätzlich 50 Euro in, in die Hand nehmen und sein erstes Paket kaufen, damit er provisionsberechtigt wird auf elf Ebenen. Was spricht jetzt dagegen, dass er das tausender Ticket kauft, das Ausdruck und direkt mit nach Berlin kommt und die richtig große Version direkt aus erster Hand erfährt? Also ich würde mir das zunutze machen und... Hier reden wir ja auch nur noch von einem Zeitraum von, ich sag mal, ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Dienstag die letzten Überweisungen durchgehen sollten, dann reden wir davon, dass wir noch von zwei Werktagen reden, wobei natürlich die, die Online-Banking haben, auch am Wochenende überweisen können. Aber wir haben noch zwei Bankarbeitstage, um Überweisungen auf die Reise zu schicken. Und dann geht's ja wirklich daran, dann geht's ja wirklich daran, dass wir unsere Ränge hier schaffen, dass wir wirklich Gas geben und wirklich dafür sorgen, dass wir auch unseren Karriereplan durch Leben und Erleben. Ja, und das ist wirklich so. Ganz ehrlich, man kann, wenn man es richtig anfängt, und da gibt es wirklich Beispiele für. Wir haben, ich habe bei mir in der dritten Ebene haben wir eine Partnerin, die es geschafft hat mit drei direkt geworbenen Partnern, ist sie Ruby. Mit drei gewordenen Partnern ist sie Ruby. Und warum ist das so? Wenn man sich zwei Partner holt und mit denen wirklich eng zusammenarbeitet und die dazu bringt, dass sie sich nicht nur anmelden, sondern qualifizieren. Wenn dem, wo sie qualifiziert sind, ist jeder Partner ist qualifiziert, der 50 Euro genommen hat, in die Hand genommen hat und sich ein Paket gekauft hat, dann sind sie qualifiziert. Wenn einer von denen jetzt, ich sag mal, der eine holt für 950, der andere holt für 50, ja, also einen Minimalisten und einen, der ein bisschen größer denkt, dann habe ich diese 1000 Euro dann bin ich Jade. Wenn ich jetzt mit den beiden auf die Reise gehe und die suchen auch jeweils jeder zwei, dann habe ich ja den nächsten Step gemacht, denn dann haben wir ja mindestens schon mal 3000 im Team, jetzt müssen wir noch ein bisschen weiterarbeiten, arbeiten, müssen wir die 5000 voll haben und schon bin ich Jade und wenn ich Jade, äh Quatsch, dann bin ich Pearl, weil ich ja dann einen von den beiden zum Jade gemacht habe, Minimum, dann habe ich die 100 auf jeden Fall geknackt. Sind wir noch besser und schaffen 10.000 Umsatz im gesamten Team? Dann habe ich zwei Jades, weil beide von meinen Menschen paar jahre werden und in derselben Sekunde kriege ich wieder 200 Euro. Das heißt, dann habe ich schon 300 Euro, wo ich lecker von essen gehen kann. Und so schaukelt das immer hoch. Ihr dürft nicht vergessen, wir sind eins der wenigen, wenn nicht eins der einzigsten Geschäfte, wo man seine Ränge nie wieder verliert und wo der ganze Umsatz aufaddiert wird. Das ist so oft, wo das eigentlich die meisten Leute gar nicht auf dem Schirm haben. In so vielen network da draußen, gibt es binäre Pläne, linkes Bein, rechtes Bein, auch schwache du bezahlst und das, das gute Bein läuft dir einfach weg. Hier ist es so, dein ganzer Umsatz wird unilevel, also quasi eine Linie nach unten durchgerechnet und immer den Umsatz, den du hast, der addiert sich mit dem Umsatz, den du im letzten Monat gemacht hast. Das heißt, du hast keine Chance, dass du diese Karriereleiter rückwärts läufst. Du kannst dich eigentlich nicht dagegen wehren, wenn du es wirklich mit zwei Partnern wirklich hinbekommst, diese erfolgreich zu machen, denn das ist auch vollkommen klar und da kommt niemand dran vorbei, du kannst der tollste Held der Welt sein, du kannst 98.000 Partner hier reinholen. Wenn du selber nicht bereit bist, mit diesen Partnern zusammenzuarbeiten und diese auch erfolgreich zu machen, dann wirst du hier an diesem Rangbonussystem einfach scheitern. Natürlich wirst du Schweinegeld verdienen, aber du bist aber auch immer darauf angewiesen, neue Partner heranzuholen. Besser ist, und das ist wirklich so. Geht wirklich hin, pickt euch die raus, die wollen und mit denen versucht ihr, dass die ruckzuck Jade, Pearl, Saphir, Ruby werden. Denn wenn du zwei Rubis hast und insgesamt einen Umsatz von 100.000, ja, dann bist du selber Diamond. Und jetzt wird es so richtig, richtig spaßig. ja, Denn wenn man Diamond ist, dann bekommt man auf der einen Seite diese 2.000 Euro. Das ist ja, ich sag mal, lustig. 2000 Euro Bonus ist lustig, also das hat man natürlich auch alles gekriegt und habe ich zu dem Zeitpunkt habe ich 3800 Euro Sonderbonus gekriegt. Warum? Weil ich mein Team erfolgreich gemacht habe. Das ist wirklich ein Teamgeschäft. Das ist ein Geschäft von Mensch zu Mensch, wo wir uns unter gegenseitig unterstützen und dafür bekommen wir einen Rangbonus. Und ab Diamond, was ich viel spannender finde, ist wenn man Diamond ist, sammelt man nur noch Diamonds. Das heißt, man muss die Menschen noch erfolgreicher machen. Und dass das bis zu einer Million hochgeht, möchte ich heute gar nicht drüber reden. Möchte ich wirklich heute gar nicht lange darauf eingehen. Klar haben wir den Diamond in unterschiedlichen Farben, von Blau bis, bis Platin. ja. Und es geht wirklich auch los bei 2000 für einen Diamond bis einer Million. Das ist mega. Das ist sogar, ich würde fast sagen, richtig geil. Und jetzt hat er die eine Folie nicht. Diese eine Folie, die ich jetzt suche, ist hier nicht drin. Mann, das ist natürlich doof okay ähm, es gibt eine folie die fehlt mir und diese folie sagt nichts anderes aus dass ab diamond bekommst du neben den rängen die du kriegst also quasi zu diesen 2000 für den diamond bekommst du auch immer noch 2000 coins on top ja das heißt also ich werde diamond dann habe ich zwei Menschen schon zum Ruby gemacht, dann geht es denen auch schon gut, dann haben die auch schon mal mit ihrer Maus lecker essen gehen können, oder mit ihrem mit ihrem Und habe dafür 2.000 Euro gekriegt, da kann ich selber schon mal ein bisschen richtig großes Essen machen gehen oder mal vielleicht auch in Paris frühstücken fahren. Ich bekomme aber auch 2.000 von diesen Coins und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der nächste Woche vielleicht schon bei 2 Euro steht, Ende des Jahres vielleicht bei 5, nächstes Jahr vielleicht bei 100, dann kann man sich ja ausrechnen, dass diese Coins der eigentliche Bonus sind. Das ist doch nur, damit wir ein bisschen was zu essen haben, unsere Miete bezahlen können. Aber wenn ich dann Blue Diamond werde, dann gibt es 5000 Euro. Bei Green Diamond gibt 10.000 Euro. Es gibt aber auch 5000 Coins, 10.000 Coins, 20.000 Coins, 100.000 Coins, 200.000 Coins und eine Million Coins. Und die Leute von euch, die jetzt mal so richtig gut rechnen können, die können sich ja überlegen, wenn man das wirklich schafft und das passiert nicht über Nacht, also ganz ehrlich, das ist jetzt hier kein, ähm, ich möchte über Nacht reich werden oder das fällt mir einfach so zu. Denn das hier ist eine richtige Nummer. 20 Diamonds produzieren, 50 Millionen Umsatz machen, um eine Million zu kriegen, das ist eine Aufgabe. Aber wenn wir es schaffen, dass wir ähnlich eh unterwegs sind wie der Bitcoin, wenn wir es nachmachen, wenn wir irgendwann auch mal nur. Ich sag mal nur in Anführungsstrichen auch mal in ein paar Jahren, in fünf Jahren oder in sechs Jahren oder in neun, auch ein Tausender wert sind. Ich glaube, der steht gerade bei sechs oder siebentausend der, der Bitcoin. Und ich habe eine Million davon. Dann kann ich nur sagen, ja, dann kann ich nur sagen, absolut der Oberhammer. Also, Freunde, macht wirklich mit eurem Team gemeinsam Sorgt mit eurem Team gemeinsam dafür, dass die erfolgreich werden. Holt euch euren Starbonus bis in die elfte Ebene. Im Moment kein Problem. Einzige Qualifikation ist, du musst ein Schulungspaket haben. Ein Schulungspaket für 50 Euro und du bist im Bonussystem auf elf Ebenen freigeschaltet. Dann holt ihr deine Rangbonis ab, indem du deine Teampartner dazu bewegst, dass sie auch ein Team aufbauen, dass sie auch erfolgreich werden, helfe ihnen dabei, dass sie ihren Fahrstartbonus bekommen. In den ersten 30 Tagen gilt es, ist der Preis heiß, da gibt es nochmal 10% on top auf die ersten 10.000 Euro. Das heißt für die ersten 10.000 Euro, wenn du das schaffst, das mit deinen direkten Partnern hinzubekommen, dann bekommst du 30 Euro Provision, weil statt 10% Euro, äh 10% bekommen wir im Moment 20%. Und wenn ich das hier auf die Kette kriege, kriege ich nochmal 10%. Wo gibt es denn das bei welcher Firma kann ich mit nur 10.000 Euro Umsatz, 3.000 Euro Provision kriegen? Das gibt es nirgends. Ja? Wir werden aber noch viel mehr haben. Wir werden ein Autoprogramm haben, wir werden Reisen haben und wir werden auch einen Club haben für unsere Stars. Ja? Unsere Stars werden natürlich... Ich denke mir mal, nächste Woche werdet ihr den einen oder anderen Star schon auf der Bühne stehen sehen. Die Diamonds, denke ich mir mal, die werden nächste Woche natürlich auch geehrt. Denn die Diamonds bekommen ja nächste Woche auch richtig fett ihre ersten Coins. Also ich denke mir mal, das müsste eigentlich mit dem Teufel zugehen. Wir haben einen richtig guten Job gemacht als ganzes Team. Da möchte ich mich auch wirklich bei allen bedanken, die daran beteiligt sind. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass ich persönlich meinen ersten Diamond, meine erste mein ersten Partner bzw. Partnerin, meine erste Partnerin, das möchte ich auch betonen, eine Partnerin, also es ist also nichts, was nur Männer können, das können auch Frauen, meine erste Partnerin ist Diamond und wenn du dir das anschaust, was passiert, wenn man seinen ersten Diamond hat, dann kann man sagen, das macht mal richtig Laune und ich freue mich tierisch auf Berlin, denn man kann das hier nicht werden, wenn man vorher nicht das hier schon gewesen ist. Das heißt, ich bekomme einfach nur, weil ich nächste Woche in Berlin bin, wenn ich einfach so nebenbei noch 7000 Coins on top kriegen. Zu den Provisionen, die ich schon verdient habe. Das heißt, ich werde nochmal dafür belohnt, dass ich mit meinen Menschen, mit meinen Lieblingsmenschen gemeinsam etwas ziemlich Cooles erreicht habe. Ja, Wir haben wirklich gemeinsam hier etwas richtig, richtig, richtig Cooles gemacht. Und deswegen möchte ich an der Stelle sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr alle da gewesen seid. Geht wirklich hin, wenn ihr noch kein Ticket habt, holt euch eure Tickets, helft euren Partnern eure Tickets zu haben, redet mit euren Führungskräften, wenn ihr noch Fragen habt. Und der Johannes hat hier noch eine Frage Wenn ich das Tausender Ticketpaket kaufe und dann nach Berlin komme, ist man da auch bei der Verlosung der Gold Münze dabei. Ja. Ja, das hätte ich jetzt fast vergessen es gibt auch eine gold münze das heißt neben unseren ich sag mal talisman münzen die ja jeder von uns sowieso am Einkommen, kommt gibt es auch eine wirkliche feingold münze ja, die kostet über 4300 euro und diese münze wird unter allen anwesenden in berlin verlost nur anwesende haben die möglichkeit dieses denn dann zu gewinnen ja, und auch das ist genial. Und der Markus schreibt es gerade, egal wie man sieht, egal wie man es macht, jeder, der dorthin kommt, der hat sowieso schon gewonnen. Denn dort wird man wirklich die richtig, richtig große Vision kennenlernen. Und ich möchte, um euch wirklich zu sensibilisieren, für die Leute, die noch ein bisschen Lust und Bock haben, weil wir waren ja ziemlich schnell durch, ich habe noch ein Video mit einer Reportage, die diese Woche im Dreisatt gelaufen ist. Wir Deutschen sind ja immer so ein bisschen vorsichtig und wir haben immer so ein bisschen Angst, ja, was was denn wäre, wenn und überhaupt, ja, dann ähm, ist es ja wirklich so, äh, dann hat man, wenn Dreisat und ZDF anfangen, sich mit Blockchain zu beschäftigen, dann kann man davon ausgehen, dass das keine Eintagsfliege ist. Ich persönlich glaube ja, dass die Blockchain-Technologie, eine der genialsten Technologien überhaupt ist, und ich habe diese Reportage auch wirklich gesehen, und ich habe in dieser Reportage zum Beispiel, ich werde jetzt mal ein bisschen vorgreifen, gesehen, dass da wirklich theoretisch gesehen sogar die Lebensmittel mit nachverfolgt werden können. Ja? Also theoretisch gesehen könnten die Bananenpflücker in Afrika, Könnten die Kartons scannen und wenn dann irgendwas mit diesen Bananen nicht stimmt, dann könnte man genau nachvollziehen, in welchem Regal, in welchem Edeka Plus oder Netto oder was auch immer die Dinger gelandet sind. Das finde ich einfach mal richtig cool, denn Blockchain, das ist wirklich die Magie, dass das im Moment für Kryptowährungen eingesetzt wird, ist doch nur der Anfang. Denn Platincoin, das ist vollkommen klar. Wir sind ein Technikunternehmen. Und wir sind ein Technikunternehmen, das das Vorhaben so groß gemacht hat, dass wir mittlerweile sogar schon im Weltraum vertreten sind. Ich kann erstmal nur danke sagen, dass ihr alle heute hier gewesen seid bei dieser Präsentation. Ich werde das Video jetzt einfach noch laufen lassen und dann könnt ihr euch das ja wirklich ähm, ja mal anschauen. Und hier steht noch, wenn man zehn Tickets hat, hat man dann die zehnfache Chance. Nein, es wird unter den anwesenden Personen verlost. Ja? Also hier gilt nicht, also dafür steht Platincoin ja eigentlich. Das geht immer fair zu. Wer kommt und wer Check-in macht, und das ist auch cool, der Check-in, der kann schon einen Tag vorher gemacht werden, für die Leute, einen Tag vorher anreisen. Ab 17, 18 Uhr abends ist dort ein Counter aufgestellt. Da kann man sich schon vorher einchecken, sich ein Menschen holen. Und dann bekommt man auch ein Los. Jeder der Menschen, die in der Halle sind, bekommen ein Los. Ja, also wir sind ja nicht wieder auf der Kirmes. Gewonnen hast du, wenn du 10 Tickets hast, sowieso. Weil, René, ganz ehrlich, wenn du 10 Tickets hast, dann hast du, wenn alles Tausender-Tickets sind, ne? dann hast du 30.000 Gratis-Coins. Wenn du 30.000 Platin-Coins hast, und der nur 100 Euro wert ist, dann hast du 3 Millionen. Da kannst du dir von diesen Goldmünzen so viele kaufen, wie du in deine Hosentasche packen kannst. Das mal so nebenbei. Was ist, wenn ich das Tausenderpaket hole und dann nicht schaffe, anwesend zu sein? Kann ich dann trotzdem annehmen? Nein, also welchen Teil von nur an anwesende Personen kann man denn hier nicht verstehen? Anwesend in Berlin, nur die können daran teilnehmen. Das ist nicht gedacht äh, um, um, um Werbung machen zu für die Münze unter den anwesenden Personen. Und nur die Personen, die 20 mal persönlich in der Halle stehen können, können auch das gewinnen. Ansonsten kann ich persönlich, obwohl ich sehr viel Mensch bin, ich kann nur einmal in der Halle sein, also habe ich nur ein einziges Mal die Chance. Ja, Also, allen noch einen wunderschönen Abend. Dir auch, Frank. Ich lege das Video von dieser Dreisat-Reportage noch auf. Die, die es gucken wollen, können es gucken. Für die anderen setze ich den Link unten rein. Und ansonsten kauft auch Tickets, Macht euch auf, ja, lasst halt, uns so, nächste Woche auf in, in Berlin, Berlin. das einzige gelandet bist, dass du dieses Video hier bei YouTube gefunden hast und dazu gratuliere ich dir ja schon mal ganz, ganz herzlich. Was möchte ich hier gerne machen? Und zwar geht es sich, heute geht es sich um das Thema Blockchain. Blockchain in, in, in, ist ja mehr als... Bitcoin und Cryptocurrency und all diese ganzen Geschichten. Es sind einfach nur die das haben wir die Vorreiter, die ersten, die Blockchain-Technologie für sich nutzen. Aber mit, mit Blockchain-Technologie kann man ja viel mehr machen. Man könnte ja damit Lebensmittel steuern und all diese ganzen Dinge machen. Und ich hatte mir echt lange überlegt, wie kann ich das Ganze ähm, transparent rüberbringen. Und wie der Zufall das will, ist dann in Dreisat und in ZDF ist eine Reportage gelaufen, wo wirklich... Blockchain, denke ich mal, richtig vernünftig erklärt wird, weil es nicht erklärt wird aus Sicht von, von irgendeiner Kryptowährung, sondern aus Sicht der Technik, die dahinter steckt. Und wenn du dieses anschaust dann kannst du ja zu jedem zeitpunkt wann immer du möchtest kannst du ja gerne auch meinen blog besuchen unter www.platin.diamonds habe ich eben ganz ganz viele weitere informationen dazu zusammengetragen ich würde mich natürlich tierisch freuen wenn du dieses video likes mir einen daumen hoch gibst oder es mit deinen freunden teilst, denn ich finde blockchain technologie ist ein thema das sollte jeder verstehen ja ich bedanke mich schon mal bei dir du findest natürlich unten in der beschreibung den link zu meinem blog und auf diesem blog habe ich eben ganz ganz viele informationen zum thema blockchain zusammengetragen also in diesem sinne sage ich schon mal daumen hoch ich wünsche dir viel viel spaß bei der reportage ich finde besser kann man es nicht machen also warum soll ich mich hinsetzen und vorhin machen wenn dieser film den äh, den den die dort gemacht haben bei dreisat der ist einfach ja nicht zu toppen schau ihn dir einfach an vielen lieben dank tschüss Banken werden zum Milliardengrab. euro stehen vor dem Kollaps. Der Bürger ist machtlos. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise veröffentlicht ein Unbekannter eine Internetwährung. Ich glaube, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, auch nicht mal wissen werden, wie eine Bank von innen aussieht. Die wichtigste Währung Vertrauen verspielt. Die Bankindustrie in den letzten Jahren, da hat es auch viele Skandale gegeben. Das Versagen, die Geburtsstunde der Blockchain-Technologie. Neue Währungen entstehen. Im Netz. Geld, wofür wir keine Mittelsmänner brauchen, keine Banken brauchen, in dem es keine Bankmonopole gibt. Und in dem vor allen Dingen der Staat nicht mehr die Macht über die Geldschöpfung hat. Und es geht um mehr als nur um Geld. Blockchain-Technologie, das wird in vielen, vielen Industrien komplett äh, große Teile revolutionieren. Weit weg von Chefetagen und Banktürmen hat die Blockchain-Revolution schon längst begonnen. Zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg. Der Gastronom Jörg Platzer verfolgt seit mehr als 20 Jahren die Vision einer Welt ohne Banken. Er kämpft für ein alternatives Geldsystem. Seine Waffe, Bitcoin. Wenn man sich ein, ein, ein, ein Superhelden-Geld vorstellen würde, man sagt, fantasier doch mal, wie würde denn ein Geld funktionieren, was Superman und Batman benutzen, dann würde man los fantasieren und dann würde man irgend so beschreiben wie Bitcoin. Bitcoin. Das Geld mit den angeblichen Superkräften kommt hier regelmäßig zum Einsatz. Das Smartphone ersetzt das Portemonnaie. Also ich habe jetzt schon Bitcoin auf meinem Telefon. Habe jetzt hier quasi einen knappen Bitcoin drauf und klicke auf Senden. Ist auch schon da. Und es ist jetzt schon da. Also bei dieser Transaktion spielen die Banken absolut keine Rolle. Null. Das war jetzt ein, ein banklose, eine banklose Bezahlung. Es ist irrelevant, ob wir einen halben Meter auseinander sind oder 20.000 Kilometer. Eine Bitcoin-Transaktion ist immer instantan, also ist immer sofort da. An einer Überweisung sind bislang meist mehrere Banken beteiligt. Das kostet Zeit und Geld. Bitcoin braucht keine Banken mehr. Das geht mit der Blockchain-Technologie direkt und verschlüsselt. Eine staatliche Zentralbank könnte so überflüssig werden. Das Blockchain-Netzwerk kontrolliert sich selbst, weil auf vielen Rechnern sämtliche Transaktionen gespeichert sind. Betrüger hätten da keine Chance, jubeln jedenfalls die Anhänger. Das Vertrauen in die Finanzwelt hat der 50-jährige Gastronom schon längst verloren. Ich bin der Meinung, dass unser Wirtschafts- und Finanzsystem ganz gravierende Probleme hat, die immer krasser werden, immer schädlicher für unsere Gesellschaft auch werden, die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufreißen und wir außerdem hier ein System geschaffen haben, in dem wir auch eine unverhaftbare Klasse an, an, an Bankern geschaffen haben. Bitcoiner wie Platzer fordern einen Machtwechsel. Nicht die Finanzwelt, sondern der Bürger soll das Geld beherrschen. Es ist auch ein Geld, für das niemand Mittelsmänner braucht, niemand eine Bank braucht und von daher auch niemand eine Erlaubnis braucht, um es zu verwenden. Du musst nirgendwo einen Ausweis zeigen, eine Schufa einholen oder einen Antrag ausfüllen. Du, du lädst dir ja ein Programm runter oder eine App und du benutzt Bitcoin ganz einfach. Der Berliner war weltweit der erste Gastronom, der Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert hat. Für ihn ist klar, digitale Währungen machen den alten Währungen Konkurrenz. Es sind Regierungen und Banken durch ihre Wirtschafts- und Finanzpolitik, die die Leute zu Bitcoin treiben. So einfach ist die Welt. Ähm, diese Krise scheint doch nicht überwunden zu sein. Also das Vertrauen in den Euro Schwindet und das Vertrauen in den Bitcoin steigt und das wird einfach durch den Wechselkurs auch abgebildet. Österreich befindet sich regelrecht im Kryptorausch. Bitcoin funktioniert auf Basis der Blockchain-Technologie. In bester Lage in Wiens erstem Bezirk lässt Magdalena Isbrand die Herzen von Bitcoin-Fans höher schlagen. Sie tauscht Bargeld gegen Online-Geld. Ihre Kunden sind alles andere als Computer-Nerds. Es sind junge Leute, es sind Teenies, die es eher als Lifestyle-Produkt sehen, die Bitcoin cool finden. Dann haben wir durchschnittliches Alter von 20 bis 40 Leute, die einfach als Wertanlage sehen, aber auch altes Publikum. Ich hatte beispielsweise einen 80-Jährigen, der auch unter den Coins traden, traden wollte und ich habe ihm erklärt, wie man äh, Crypto-Coins tradet. Er hat es auch verstanden, hat sich danach sehr gefreut. Kundenmagnet ist der Bitcoin-Automat. Er schluckt Euronoten und spuckt nach wenigen Sekunden digitale Münzen in die Online-Geldbörse im Smartphone. Fast wie eine Bank. Die Deutsche betreibt den Store aus gutem Grund in Wien. In Österreich ist ja hier digitales Gut, wie eine Software behandelt. Das heißt, man braucht auch keine Lizenz von den Finanzmarktaufsichtsbehörden. Im Gegensatz zu Deutschland, wo man ja eine BaFin-Lizenz benötigt, also eine Finanzintermediär-Lizenz. Um mit Bitcoin zu handeln. Österreichs Presse verlieh ihr den Titel der Bitcoin Queen. Mehrere tausend Euro Umsatz am Tag sind Business as usual. Die Nachfrage scheint groß. Die interessiert natürlich auch die Rendite, die sich daraus schlagen lässt. Und viele wollen auch dadurch reich werden. Kein Wunder. Der aberwitzige Kursverlauf schreibt Geschichten wie aus einem Hollywood-Film. Für weltweite Schlagzeilen sorgte der US-Amerikaner Eric Finman. Im zarten Alter von zwölf Jahren investiert er seine ersparten 1000 Dollar in Bitcoin. Kurz vor seinem 18. Geburtstag ist er Millionär. Doch jüngst gab es auch herbe Kursrückschläge. Isbrand berät Kunden. Ihre langfristige Rechnung ist ganz einfach. Ich vertraue lieber Mathematik, Kryptographie und Technologie als einem Dritten oder einer Bank. Die Blockchain-Technologie ist eine dezentrale Datenbank, eine Art Register. Erfasst werden Geldbeträge, Aktien oder Verträge. Alles läuft schnell, günstig und ohne Vermittler wie Banken ab. Einträge sind unveränderbar. Mehrere Infoblöcke bilden eine Datenkette, die Blockchain. Und die gilt als sicher. Kopien liegen auf tausenden von Rechnern, Manipulationen würden im Netzwerk schnell auffallen. Die bekannteste Blockchain-Anwendung ist die Kryptowährung Bitcoin. In Japan ist sie schon offizielles Zahlungsmittel. China und Russland sind skeptisch. Die Idee besticht dennoch viele Nutzer. Revolutionär kommt mir das Gesamte vor, also man ist irgendwie, jetzt ich will jetzt nicht sagen gegen, gegen den Staat und gegen Banken und sowas, aber wenn man sich das gesamte Wirtschaftssystem immer wieder ansieht, genau betrachtet, merkt man doch, dass es des Öfteren immer wieder Proble Probleme in unserem heutigen Wirtschaftssystem gibt. Und dann kommt plötzlich Bitcoin auf mit dieser Idee und man, man liest es sich durch, man liest sich ein bisschen ein, man beginnt sich mit Blockchain und der ganzen Technologie dahinter auseinanderzusetzen und man merkt halt immer mehr, dass das ist eine Idee, die kann wirklich greifen, die kann wirklich fruchten und die kann auch wirklich funktionieren. Also es läuft sehr, sehr gut. Wir werden auch bis Ende des Jahres in den grünen Zahlen sein. Und unsere Zielsetzung ist jetzt 30 Stores in drei Jahren. Und die nächsten konkret in London und Stockholm. Ende dieses Jahres. Und wenn der Wiener Postmann Bitcoin-Gutscheine verkauft, besteht kein Zweifel. Die Blockchain-Revolution erfasst sogar Traditionsunternehmen. Dabei gibt es Schattenseiten. Gerade in den Anfangstagen galt Bitcoin als Gangstergeld. Weil sich damit unter Pseudonym bezahlen lässt, eignet es sich ebenso wie Bargeld für Geldwäsche, Waffen und Drogengeschäfte. Erik Demuth und Paul Klanschek haben dem kriminellen Treiben den Kampf angesagt. Vor gut zwei Jahren gründeten sie in Wien ihr Start-up BitPanda. Heute Europas größte Internettauschbörse für Kryptowährungen. Die Kunden wechseln Euro und Dollar gegen Bitcoin und Co. Also wir haben ein bisschen über eine Million Euro oder so am Tag. Mit also Kauf und Verkauf, die. Die Einzahlungen und Auszahlungen an sich ist noch einmal um einiges höher. Also das wird ja natürlich dann noch einmal hinzugezahlt, aber reiner Umsatz ist eben über Millionen Euro pro Tag. Raus aus der Schmuddelecke. Während sich viele Kryptobörsen im Graubereich bewegen oder verboten sind, setzt das deutsch-österreichische Team auf höchste Standard. Alles müsse so sicher sein wie bei einer Bank. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir ähm, das... Seriös abbilden, das heißt den Transfer zum, vom Euro zu Bitcoin und umgekehrt, der darf nicht anonymisiert sein. Und ähm, wir haben dann auch eine Verifizierung für jeden Kunden. Das ist exakt dieselbe Verifizierung, die man heute hat äh, im, äh, in Europa, wenn man sich ein Bankkonto online eröffnet. Die Kunden zahlen via Kreditkarte oder Online-Banking. Doch bis hierhin war es ein steiniger Weg. Die Banken haben uns null unterstützt, das heißt, wir haben damals, äh, haben die uns gemieden, ihr Teufel das Weihwasser, ja. Und mittlerweile ist es genau andersrum. Mittlerweile kommen die Banken zu uns und sagen, hey, wollen wir da nicht ein Projekt machen und hier müssen wir mal. Und Also jetzt können wir uns aussuchen ich hätte jetzt damals nie gedacht, dass sich das so schnell einmal komplett dreht. Rund um den Globus pumpen Anleger Milliarden in einen noch unregulierten Markt. Super Heldengeld, Das bessere Zahlungsmittel im Vergleich zum Euro oder früher zur D-Mark? Das sieht man bei der Bundesbank ganz anders. Die Hüter der offiziellen Währung haben ein prüfendes Auge auf die Geldkonkurrenz aus dem Internet geworfen. Den Hype um die Kryptowährung kann man auf der Vorstandsetage nicht recht nachvollziehen. Also wir warnen Bitcoin äh, insbesondere im Hinblick auf den spekulativen Aspekt. Ein Bitcoin äh, ist sozusagen zwischen 200 und äh, 2000 Euro. Erscheint irgendwie alles möglich unter äh, Spekulation. Ja, es kann klappen, es kann aber auch schief gehen. Also wir würden davon zur Vermögensanlage eindeutig abraten. Das Problem der Währungshüter dabei offensichtlich. Jahrzehntelang hatten allein sie die Kontrolle über Scheine und Münzen. Doch über Blockchain können sie nicht mehr herrschen. Diesen Wettlauf kann der Kontrolleur nicht gewinnen und mit äh, Bitcoin, mit Blockchain gibt es da eine neue Ebene des Ausweichens. Die letztlich dadurch, dass sie global, dass sie international angelegt ist, Bitcoin hat keine Heimat, äh, die entzieht sich einfach da dem regulatorischen Zugriff. Um Chancen und Risiken zu verstehen, arbeiten die Bundesbanker mit der deutschen Börse dennoch an einer eigenen Blockchain. Ich bin aber gerne bereit äh, zuzugeben, dass wir vielleicht in der herkömmlichen Technologie sozusagen, in der herkömmlichen Geldordnung unsere Grenzen erreichen, vielleicht schon erreicht haben, kurz davor sind, während bei Bitcoin oder bei Blockchain-Technologie die Grenze noch nicht klar ist. Und die Banken? Haben Sie die Gefahr unterschätzt? Nicht erkannt, dass die Blockchain Ihr Geschäft in Frage stellt? Wofür brauche ich noch eine Bank, wenn das Geldüberweisen auch ohne geht? Erst spät haben Sie die Flucht nach vorne angetreten. Wir setzen uns mit diesen Themen auseinander, nicht weil wir es abwehren wollen, sondern weil wir Chancen darin sehen, wirklich neue Geschäftsmodelle, neue Lösungen für unsere Kunden zu generieren. Das Potenzial der Blockchain in der Bankenwelt ist riesig. Teure zentrale Kontrollinstanzen im Geldverkehr wären überflüssig. Schalten die Banken ihre Mittelsmänner aus, lassen sich Milliarden einsparen. Noch ist die Technologie aber am Anfang. Blockchain-Technologie als solche ist heute noch gar nicht in der Lage, die Kapazität zur Verfügung zu stellen, die diese vielen Millionen Zahlungen, die jeden Tag durchgeführt werden, so schnell wirklich dann zu transferieren. Das System ist jedoch bereits in der Lage, das Banking einfacher und schneller zu machen. Blockchain geht aber weit über Bitcoin hinaus. Bitcoin ist eine Cryptocurrency, sehr bekannt, gerade sehr populär. Blockchain kann man aber auch in vielen, vielen anderen Bereichen einsetzen. Das kann im Kreditgeschäft sein bei Banken, das kann im Handelsfinanzierungsgeschäft sein bei Banken. Großbanken weltweit forschen, denn sie wollen dranbleiben an der Entwicklung. Sie sind an einer Blockchain interessiert, an der nur sie teilnehmen. Eine mit eigenen Spielregeln. Ich glaube, dass wir in einer kommerziellen Welt Lösungen sehen werden, die nicht äh, die totale Anonymität beinhalten, so wie die Blockchain das sieht. Wir werden auch sehen, dass wir, wir Regulierungen haben werden, um Dinge dann auch wirklich kommerziell und sicher nutzen zu können. In Berliner Hinterhöfen sitzen die, die an dieser Welt von morgen arbeiten. Junge Programmierer aus aller Herren Länder. Wie verrückt die Welt nach dieser Technologie ist, weiß wohl niemand so gut wie Christoph Jentsch. Der 31-Jährige berät regelmäßig wichtige Firmenbosse. Doch die Blockchain-Revolution geht schon längst weiter. Neue Projekte. Aufregende Zeiten für Christoph Jentsch. Also es ist unheimlich spannend, auch nervenaufreibend, so die, gerade die Kontostände hoch und runter gehen zu sehen oder die Verantwortung, die damit einhergeht, für die Sicherheit eines Systems zu sorgen, was mehrere Milliarden Dollar wert ist. Das ist vorstörend, ja. Die Blockchain, die Jensch mit anderen entwickelt, geht über Bitcoin hinaus. Sie revolutioniert nicht nur den Geldtransfer, sondern Verträge aller Art. Wildfremde Menschen können jetzt direkt miteinander Geschäfte machen. Man vertraut stattdessen in Mathematik und Kryptographie. Man sagt, solange das System beides so läuft wie programmiert, weiß ich genau, was passiert. Und wenn wir so einen Vertrag dort ablegen, der sagt, dass ich zu dem Zeitpunkt so viel bekomme, wenn diese Bedingung eintritt, dann weiß ich genau, es wird so passieren. Und dann muss ich dem anderen nicht mehr vertrauen. Vertraue dem Code. Ein revolutionärer Gedanke. Doch Jens Überlegungen gehen sogar noch weiter. Wir wollen Dingen ein Bankkonto geben. Also wenn ich zum Beispiel heute zu einer Bank gehe, ich bekomme als Privatperson ein Bankkonto, ich bekomme als Firma ein Bankkonto, aber mein Auto bekommt keins. Meine Ladesäule bekommt keins oder mein Schloss bekommt keins. Und wir verbinden Dinge mit der Blockchain, damit sie Zahlungen annehmen können oder auch Zahlungen tätigen können oder komplexe Verträge eingehen können. Gegenstände, die zahlen können? Wie geht das? Verena Rüstemeyer ist auf dem Weg zu einem Testkunden. Im Rücken ein großer Energieversorger. Ihr Start-up Share and Charge will das drängendste Problem der Elektromobilität lösen. Es gibt zu wenige Stromtankstellen im Land. Share and Charge ermöglicht es quasi ähm, Elektroautofahrern und Ladestationsbetreibern, ohne dass sie ähm, einen Vertrag vorher abgeschlossen haben oder ohne dass sie sich vorher kannten, dass sie ad hoc... Ähm, ja, Ein Ladevorgang über Transaktionen quasi abwickeln können. Und das funktioniert über die Blockchain. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland rund 45.000 private Ladestationen. Die Besitzer sollen per App strombedürftigen Autofahrern künftig ihre Energie am Gartenzaun anbieten. Kreditkarte und Organisationsaufwand entfallen. Blockchain ist ja eigentlich nur so ein Mittel zum Zweck. ja. Also Wir unterhalten uns sehr intensiv untereinander, welche Möglichkeiten es gibt zu laden, zu bezahlen. Das ist ein Riesenthema in der gesamten Nutzer im ganzen Nutzerkreis von E-Mobilität. Äh, da gibt es sehr viele unfaire Tarifmodelle, die sehr stark abgelehnt werden. Es gibt aber viele sehr schöne Modelle und das ist ein Modell, von dem ich glaube und viele von uns glauben, dass es ganz viel Potenzial hat für die Zukunft. Und die Energie- und Autobranchen basteln bereits an der Zukunft. Autos laden und bezahlen dann sogar völlig autonom über einprogrammierte Verträge. Maschinen bezahlen Maschinen. Das Fahrzeug kommuniziert mit seiner Umgebung, ohne dass Menschen involviert sind. Mit dem automobilen Portemonnaie bezahlt es den Parkplatzsensor fürs Freihalten. Alles zu Minibeträgen, selbst Laden und Bezahlen von kleinen Strommengen etwa an der Ampel über eine Induktionsschleife wird mit der Blockchain möglich. In einer Welt ohne Blockchain sind Bankkonten für Autos undenkbar. Von daher glaube ich, auch wenn ähm, ja noch sehr, sehr vieles Unbekanntes, einfach, weil viele Erfahrungen noch fehlen, dass es trotzdem in der Zukunft eher an Bedeutung zunimmt und nicht abnimmt. Geschäfte zwischen Maschinen. Dass die Industrie der ganzen Entwicklung traut, liegt an den fälschungssicheren Daten. Ein Hacker hat keine Chance gegen die Rechenpower des Netzwerks. Gerade Branchen, in denen Betrug und Misstrauen an der Tagesordnung sind, legen große Hoffnung in die Blockchain-Technologie. Der Diamantenindustrie beispielsweise entstehen durch Fälschungen und Blutdiamanten jährlich Milliardenschäden. Echtheitszertifikate gibt es meist nur in Papierform, leicht manipulierbar. Die Lösung, ein unveränderbarer Fingerabdruck des Diamanten, wird in der Blockchain abgelegt. Die digitale Urkunde besteht aus Merkmalen, die den Stein eindeutig identifizieren. Der amerikanische IT-Riese IBM will die Blockchain in Supermärkte bringen. Im Fokus steht die Lebensmittelsicherheit. Die Blockchain macht nämlich auch die Reise von Lebensmitteln transparent. Von welchem Hof kommt das Fleisch? Wie ist die Lagertemperatur? Ist alles richtig deklariert? Immerhin erkranken durch verunreinigte Lebensmittel jedes Jahr rund 600 Millionen Menschen weltweit. Mit der Datenkette lässt sich der Weg von Steak und Schnitzel Schritt für Schritt zurückverfolgen, von der Schlachtung bis zur Kühltheke. Zur Kontrolle braucht man bloß das Smartphone. In Bayerns Hauptstadt will das World Food Program der Vereinten Nationen den Kampf gegen den Hunger revolutionieren. Bernhard Kovac und sein internationales Team organisieren bereits Spenden und Hilfslieferungen im digitalen Gewand. Ein besonders hoffnungsvolles Projekt beschäftigt sich mit der aktuellen Flüchtlingskrise. Alles verloren. Familie, Geld, Heimat. Millionen fliehen vor Krieg und Verfolgung und werden wie hier im Asraq-Flüchtlingscamp in der Wüste Jordaniens mit dem Nötigsten versorgt. Die Aufgabe der Hilfsorganisationen ist nicht einfach und erfordert enormen Aufwand. Die Blockchain scheint dabei der Schlüssel. Jeder der Flüchtlinge hat auf der Blockchain ein virtuelles Konto und anstatt bei einer Bank dieses Konto zu haben, können wir über die Blockchain die individuellen Transaktionen darüber abwickeln. Und der Vorteil für uns ist einfach, das heißt anstatt dass wir 10.000 einzelne Transaktionen über Banken jeweils pro Monat machen, können wir einfach einmal pro Woche zum Beispiel mit den jeweiligen Geschäften die Zahlungen abwickeln. Teamchef Bernhard Kovac kann von München aus genau nachvollziehen, wer, wann, welche Waren gekauft hat. Und das in Echtzeit. Für uns ist das insofern sehr spannend, weil... Vor der Blockchain haben wir verschiedene Datenbanken genutzt. Das heißt, einerseits unsere eigenen Datenbanken, Datenbanken der Banken, als auch der, äh, der Geschäfte. Und das heißt, wir mussten am Ende des Monats dann auch jeweils manuell einen Abgleich machen. Mit der Blockchain ist es jetzt so, dass es gibt nur diese eine Wahrheit, die Blockchain. Und das heißt, die, der gesamte Abgleich dieser verschiedenen Datenbanken entfällt. Die syrischen Flüchtlinge bezahlen ihre Einkäufe per Augenscam. Die Blockchain vergleicht die Netzhaut mit vorab gespeicherten biometrischen Daten und löst automatisch die Überweisung aus. Wir versuchen jetzt, das Programm für bis zu 100.000 Menschen in Jordanien bis Ende des Jahres auszurollen und gleichzeitig auch schon in anderen Ländern zu starten. Also wir glauben, dass wir allein in Jordanien mehrere Millionen Euro pro Jahr einsparen können, allein an Bankgebühren, die wiederum dann in Essen umgewandelt werden. Digitale Identitäten für Menschen die alles verloren haben. Die Blockchain kann viele verschiedene Arten von Informationen speichern. Viele Flüchtlinge wurden vertrieben und haben ihre Pässe verloren, ihre Zeugnisse. Sie müssen quasi bei Null anfangen. Wenn wir diese Dinge auf die Blockchain packen, werden sie zu einer unveränderlichen Akte, auf die ich über Ländergrenzen hinweg zugreifen kann. Transferable across borders. Wer Zugang zu Funk oder Internet hat, hat Zugang zur Blockchain. Im Land der Eidgenossen liegt in einem Tal südlich von Zürich die beschauliche Kleinstadt Zug. Die Zeit scheint stehen geblieben. Tatsächlich aber ist die digitale Zukunft in Zug bereits angekommen. Dolphy Müller, seit zehn Jahren Stadtpräsident, steht an der Spitze der Blockchain-Revolution im Amtsstübchen. Wir sind ein bisschen eine Pionierstadt. Das ist bei uns immer gut gelaufen, wenn wir offen waren. Und wir müssen auch wirklich die Schritte wagen. Also man kann ja das zu, zu Tode diskutieren. Auch sein Thema natürlich, hundert Argumente dafür, hundert dagegen. Am Schluss macht man nichts. Und das ist gerade das, was es in der Schweiz und wahrscheinlich auch anderswo braucht, gerade mit der neuen Technologie. Einfach mal was probieren, einfach mal machen. Die Stadt Zug akzeptiert deshalb als erste Behörde weltweit Kryptowährungen. Es ist jetzt wirklich so, man kann bei der, beim Einwohnermeldeamt, das heißt bei uns Einwohnerkontrolle, egal kann man sich anmelden, sich abmelden, ein paar andere Leistungen dort einkaufen und mit Bitcoin bezahlen. Das geht wunderschön von Handy zu Handy, peer-to-peer peer, oder wie man heute sagt. Äh, geht sehr schnell und die Käufe sind auch abgesichert und so. Also wir verschleudern da nicht Steuergeld. Das Behördenexperiment hat Signalwirkung und verwandelt das Alpendorf in ein Blockchain-Valley. An diesen Bildschirmen werden die städtischen Bitcoin-Zahlungen abgesichert, sofort in Franken gewechselt. Die Fäden zieht ein Däne. Trotz aller Blockchain-Umwälzungen, das Ende der Banken sieht er nicht. Eigentlich kannst du dir ja auch deine Schuhe selbst machen und trotzdem gehst du in ein Schuhgeschäft oder zum Schuster, um sie dir machen zu lassen. Also werden Banken auch immer die Vermögen ihrer Kunden verwalten. Der ehemalige Bankenschreck siedelte vor fünf Jahren als erster ins Kryptotal. Er ist sicher, Blockchain hat die Welt verändert. Wenn du Wertanlagen, Geld und Reichtum nimmst und diese Dinge dezentralisierst, verwandelst du es in ein unpolitisches Werkzeug. Es ist nicht länger das Werkzeug der EZB oder das der amerikanischen Notenbank. Es ist tatsächlich ein Werkzeug der Menschen, genau wie E-Mail oder Internet. Während sich die 30000 Einwohnergemeinde zum Hotspot der globalen Blockchain-Szene entwickelt, will Dolphy Müller weiter wagen, riskieren. Zug dürfe angesichts der Digitalisierungslawine nicht den Anschluss verlieren. Wir haben jetzt ein neues Projekt, auch wieder so ein bisschen Weltneuheit. Das ist die digitale Identität. Aber da gibt es verschiedene Methoden, bei uns wäre sie auf Blockchain eben. Dann liegen die persönlichen Daten nicht mehr auf einem Server einer zentralen staatlichen Behörde, jeder Bürger verwaltet künftig seinen digitalen Ausweis selbst, sicher vor Überwachung und dem Zugriff von außen. Es gibt niemand, der hier die Kontrolle ausübt, der Gebühren verlangt, der da ein Monopol hat am Schluss, im schlimmsten Fall, und das dann auch negativ ausnutzt. Also von dem her ist es so fast ein bisschen anarchisch, das Ganze, aber im guten Sinne, also dass es den Menschen wieder mehr Möglichkeiten gibt, über sich selber zu bestimmen. Die Blockchain, sie wächst aus der digitalen Anarchie in die